Im Herzen von Zürich steht das Hotel Storchen. Es ist nicht nur erste Adresse für Gäste aus aller Welt, sondern auch ein sogenannter Chancengeber. Der Betrieb erlaubt es Mitarbeitenden ohne Berufsabschluss einen solchen nachzuholen. Für Raphael Petroncelli, Vizedirektor des Storchens, hat das auch Vorteile fürs Haus. Wir reden von einer Bindung von der Person auch und das ist sicherlich ein großer Vorteil für uns. In den Genuss des Programms sind in den letzten Jahren gleich mehrere Mitarbeitende gekommen. In den letzten drei Jahren hatten wir eine Person in der Küche und eine Person im Service, die, wir, die von diesem Programm profitieren konnten. Und wir haben jetzt eine weitere Person, die wir in Zukunft in dieses Programm schicken werden. Das Hotel konnte jedoch auch auf gewisse Voraussetzungen zurückgreifen. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, wir bilden schon zwölf Lernende in verschiedenen Bereichen aus und so ist eigentlich das Ausbildungsprogramm bei uns schon bekannt und für uns war es nicht eine große Herausforderung, jetzt da noch Leute in dieses Programm mitzunehmen. Ausgewählt werden Mitarbeitende, die schon länger im Betrieb sind, die motiviert sind und die auch eine gewisse Entwicklungsperspektive besitzen. Für eine Branche, die unter Fachkräftemangel leidet, ist dies sicher kein schlechter Schachzug, um gutes Personal auch zu binden. Aber es gibt auch Hindernisse. Die größte Hürde würde ich als äh, das sprachliche Problem sehen, was die Mitarbeiter haben. Sprachprobleme sind aber nicht unüberwindlich. Wird das Hotel Storchen auch weiterhin ein Chancengeber sein? Wenn wir eine positive Motivation bei Mitarbeitern sehen, würden wir es wieder tun. Denn für uns war es strukturell nicht ein großer Aufwand, da wir diese Form von Ausbildung schon kennen. Chancengeber sein ist also gar nicht so schwer. Der Effekt für alle Beteiligten ist dafür umso größer.